Der Flur dahinter wird stockfinster sein, aber schmal genug, um dich mit ausgestreckten Armen an den Wänden entlang zu tasten. Sollte der Flur zu irgendeinem Zeitpunkt deiner Reise in Licht gebadet sein, schließe deine Augen sofort und kehre zu der Tür zurück, durch die du gekommen bist. Sollten deine Augen länger als eine Sekunde geöffnet sein, wird das, was du siehst, dich instinktiv dazu veranlassen, dir deine Augen auszureißen. Sollte das Licht andernseits lange genug ausbleiben, damit du den gesamten Korridor durchqueren kannst, wirst du eine weitere Tür erreichen. Siehe nach unten. Wenn du Licht durch den Türspalt kommen siehst, fliehe sofort. Was du suchst, ist nicht hier. Sollte kein Licht aus dem nächsten Raum kommen, dann drehe vorsichtig den Türknauf und tritt ein. Der Raum dahinter wird komplett dunkel sein, mit Ausnahme einer einzigen schwach erleuchteten Kerze im Zentrum. Das schwache Licht, das sie ausstrahlt, wird den Umriss einer verhüllten, bewegungslosen Figur die darüber kauert in Höhlen. Er wird nur auf eine Frage reagieren. Was kann uns vor ihnen schützen? Solltest du etwas anderes sagen, wird er dir die Augen ausreißen und dich dazu zwingen, seinen Platz unter dem Mantel bis ans Ende der Ewigkeit einzunehmen. Wenn du die korrekte Frage stellst, wird ein stechender Schrei von der Kerze ausgehen. Und eine Reihe von Lichtern wird den Raum erhellen, damit Bilder der schrecklichsten Gedanken, Fantasien und Erinnerungen von empfindungsfähigen Seelen der gesamten Menschheitsgeschichte enthüllt. Die meisten Menschen können damit nicht umgehen und werden davon gewaltsam verrückt und sterben sofort angesichts dieses Horrors. Sollte es dir irgendwie gelingen, diese Tortur zu überleben, wird sich der eingehüllte Mann langsam erheben und seine Hände auf dein Gesicht legen, um dein Stern auf sein jugendliches Gesicht zu lenken. Sterre direkt in seinen leeren, klaffenden Augenhöhlen, denn wenn du dich von diesem schrecklichen Anblick abwendest, wirst du in diesem Raum stranden, für immer von der Zeit selbst vergessen. Senke deinen Blick nicht, wenn er deine rechte Hand öffnet und dir ein kleines, rundes Objekt in die Handfläche legt. Von dem Zeitpunkt, in der das Objekt deine Hand berührt, an wird es dir möglich sein, sogar die schrecklichsten Qualen zu ignorieren. Außer du befindest dich dabei im Prozess zur Erlangung eines weiteren Objektes, denn diese Qualen sind weit über dem menschlichen Verstand von Leid. Wisse, dass nicht einmal diese neu gefundenen Macht dir helfen kann, die schrecklichen Bilder, die du in diesem Raum gesehen hast, zu bekämpfen. Sie werden sich in dein Gedächtnis gebrannt haben, bis in alle Ewigkeit. Das Auge, das du in der Hand hast, ist Objekt 5. Von 538. Die Erweckung hat begonnen, doch sie dürfen nicht zusammengebracht werden.